Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel rülping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Esperia, The Definitive Edition Flynn Teil 1. Warum nicht? Definitive. Definitive Edition. Okay, ähm, wir haben es im letzten Part mehr oder weniger lebendig äh, zum Speicherpunkt zurückgeschafft. Mit mehr oder weniger meine ich, dass Yuri tot war und es Estelis noch am Leben war, halbwegs und ja ich habe zurück zum curry geschafft habe mich hochgehalten damit und ja wir versuchen ja mal weiterzukommen. wir haben glaube ich keine heil items mehr wir haben nur noch ähm, ist dieses äh, erste hilfe zauber und ja wir müssen gegen drei gegner auf einmal kämpfen wieder ne? ja, also nicht gut sehr holpriger anfang ich glaube das spiel wird demnächst irgendwie bekannt als das schwerste spiel auf diesem kanal ich glaube nicht dass ich jemals so einen schweren anfang hatte bisher mein Tales of exilia und so war ja auch also schon halbwegs schwer aber das hier ist ja richtig brutal heim ich mal bitte hoch ja danke gut ja sehr gut weißt du... Wenn nur, nur einer übrig ist, dann rennt er weg, ne? Anstatt irgendwie... Wenn alle drei noch da sind, dann gehen sie alle auf mich los. Und ich habe keine Chance, irgendwie näher an die ranzukommen, weil... Wenn mich drei Leute auf einmal angreifen. Ach, und jetzt bin ich... Was? Ach, ich kann davon... Mm, wenn ich auf Namen nehme, ich habe eine Abkürzung geschaffen. Ich habe gewusst, wer ich hier losgegangen es ja, Das hat, ist die Sache, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, ne? Ja, kommen oh, ne. Gegner geben halbwegs Erfahrungspunkte und es ist nur ein Gegner. Gott sei Dank, du, du, du, du. Du, du, du. wie kann man den Charakter wechseln? Kann man den Charakter irgendwie wechseln? Da ja, muss ich ja erst freischalten. Das ist ja bei jedem Spiel. so Ich würde erstmal mal hier lebend rauskommen. also Will erstmal gerne in ein gebiet kommen wo ich auch frei irgendwie sachen kaufen kann oder irgendwo übernachten kann und so jederzeit also überall ist sich reizt hier habe ich so das gefühl also ja also erstmal hier durchgehen und dann sehen wir weiter jetzt gehen sie nicht alle auf mich los anscheinend der eine rennt schon wieder weg da du, du, du, du. Hey. Du. geht mal weg nein nein ich habe doch noch getroffen ich krieg die krise äh. Servo Schlag. drei normale schläge in die fresse <lacht> ja? gut gemacht. <lacht> ja, Juri ist kurz vor mir ab. Drei orangen Gummis, gut. Was ist mit Apfelgummi. Sie sind glaube ich ein bisschen wertvoller. Moment. Nein, ich hier rein, nein, kommen. Ich mache ja auch noch platt. Und ein freunde auch. Like. Aua. du ich mich um euch einzeln da kommen sie alle auf mich los wo <lacht> ich dann einer an der haut schon wieder ab hey Finger weg von der muss mich nur ein, ich ein spiel mit einfach irgendwann da gucke ich dann an. Ich bin am Blocken, und alles möglich. Aber hey, Finger weg! Mich anfassen! Oh, der fragt einfach nicht. Danke. Nein, nicht anfassen. Verdammt, hat mich noch geält. Okay, er sagt normalerweise immer so, ja, die Kraft durchströmt mich <lacht> irgendwie so was. Äh, da ist wahrscheinlich auch wieder eine Abkürzung. Mehr. Ich raten Hi. Man kann auch mal weniger als nur. Dö, dö, äh. Dö, dö, äh. So. Du. Äh. ich gut hat sie uns die ganze Zeit du. Äh, äh, äh. Ein bisschen weniger Arzt einsetzen. Ich hoffe, ja nicht, hat schon wieder leicht irgendwie im Bosskampf kommt oder so. Dann würde ich da doch schon mal sagen, ein bisschen halb lang. Tank des Lebens. Naja, wir tun ja mehr oder weniger... Eine Abkürzung schaffen zu den vorherigen Gängen. Was gut ist, glaube ich, ne? schicken jetzt mal ein paar Gegner. Jetzt mal gucken, ob irgendwo ein Speicherpunkt oder so ist. Hier werden wir gesehen. Suchen wir uns einen anderen Weg. Okay. erstmal die Toten plündern. Ich brauche Apfelgummi. Ich brauche keine orangen Gummi. Danke. Ach ja. Unter der Statue hat der eine Kollege ja gesagt, ne? Ja, dem Mir hatte X-Regel um etwas in den Ziel schieben, Objekte mit OK. Reload, zeig dich, aha, und schon wieder so ein Ding. Das dringend vielleicht ja, macht über den Himmel. Wenn zwei Flügel ausgebreitet sind, wird sie im gleichen Stahl des Lichts bitterlich weinen. Dann wird sie die zweite Tür öffnen. schon Wieder so ein Dingen. So, ich muss X halten Dann kann ich etwas nehmen. ne? kann ich auch sie nehmen. Sollen wir im Raum suchen? Wie zum Teufel zieht er etwas auf diese Weise? Das hat nicht geklappt. Was haben wir denn da? Also pff. もしかしてここから外に多分出ない。俺 ich bin ziemlich gerade verletzt, Robert. Ah, hm? oh, wahrlich, ich. Zieht es? Wirklich? Wirklich? Wirklich? Wirklich? Alles gleichen. Kommen wir endlich raus, wo oh, wir sind. gegner. mach das Ding da. So, Oh Gott! Kampfverbund. Oh Gott. Äh, kannst du mal? Ich habe gar nichts. Nein. Ich habe gar nicht mehr so eine Linse zum erkunden. War weg von mir. War weg von mir. Ich kann ihn noch nicht mal treffen. Muss ich echt so angreifen. Okay. Aber also ich mach nicht so viel Schaden wie die anderen Soldaten und so Ritter, meine ich. aber das könnte nervig werden. So ein. Oh. Okay, die machen aber nicht annähernd so viel Schaden wie. Ich muss sogar so unten angreifen, sonst kann ich die gar nicht treffen. Ne? Ich bin gespannt, wie viel AP die haben. Ja, ich habe genug TP, also komm her vielleicht gibt es ja irgendwie so versteckte werte bei den ganzen Arts, die irgendwie mehr schaden gegen bestimmte gegner machen also zerbauschlag vielleicht macht hat mehr gegen bestien oder was weiß ich weiß ich ja noch nicht sie ist voll putzig <lacht> wie sie kämpft wie mit den schild so zurückläuft und hat gesehen So, ihr hinterlasst bitte ein paar Apfelgummis. Ja, jetzt treibe ich die so. damit ja, den lange habe ich nicht getroffen, okay. 152 Erfahrungspunkte. Magisches Auge, gut. Ich bin so weit, dass ich da bin. so wenn mein gegner symbol greifen Monster, die in einen nahegelegenen gegner gehören gleichzeitig an so denn es wird eine gruppe von gegnern angreifen sei fremden dankbar Nandekas, neunikansch, so ist nicht Atta, ich ich das ist. die Statue wieder zurückgeschoben. Ja, besser. Dank des Lebens. Komm her. War halt nicht so schwer, und ich habe jetzt ein paar Linsen. So, warum ich das mache, ich mache das damit wahrscheinlich irgendwann, wenn ich ein Monsterbuch oder so bekomme, die AP immer sehe. Außerdem, wenn ich einmal ein bestimmtes Monster oder einen bestimmten Gegner analysiert habe, dann sehe ich, wenn ich mehrmals gegen diese Gegner kämpfe, immer wieder die AP von denen. Also, ich habe ja nur bei dem einen hier die magische Lebens eingesetzt und ich kann jetzt von allen die AP sehen, also ja, deswegen mache ich das halt, ne? liebsten am liebsten Estelis auch spielen, aber das Problem ist, sie ist gerade unsere einzige Heilerin, also. Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier... Na, ich vergesse es immer. Wenn ich jetzt zu ihr wechsle, dann ist ja niemand zum Heilen mehr übrig im Moment, also ja kann ich ja machen wenn irgendwie ich in einem besseren ort erstmal mal bin keine ahnung ich kenne doch genau kenn ja schon alle wieder die hat spiele zu Playen, die spielen nur juri das ganze spiel über so läuft halt den meisten let's Plays ab die ich von tales aufspielen sehe bestimmte personen spielen immer nur den hauptcharakter oder die hauptcharakterin und auch nur irgendwann mal einmal zu wechseln und ja, bei mir ist halt nicht so. Also, wenn er sehen wollt, wie andere Charaktere mal gespielt werden, dann seid ihr ja richtig. Dann kann er kann das ganze Spiel über nur einen Charakter zu spielen, finde ich ein bisschen langweilig. Also, da wechsle ich doch schon meistens hin und her. In den meisten Fällen ist es auch so, dass ich andere Charaktere mehr spiele als den Hauptcharakter. In my, in den ja, nicht in allen fällen ich überleg gerade oder hatte man ja nicht viel so liest versteht irgendwie nicht diese ganzen sprüche so ich habe mir die jury einen neuen eine neue technik gelernt das sieht man ja noch nicht manchmal sind hier die techniken noch so eingegraut wenn man gerade davor ist sie zu lernen ich dachte wäre vielleicht in dem spiel auch so ja, vielleicht lernt sie nichts auf level 7 also weiß ich ja nicht jeweils eine neue technik gelernt werden dann ist dann mitten im kampf also habe ich mich gewundert aber dann habe ich mich daran erinnert ja da war ja in den älteren spielen so also, wenn sie die offizielle heilerin ist würde ich sagen wäre der nächste angriff den sie lernen würde er lernt. Und ja, so geht das dann, ne? Wir hatten neuen, eine neue Technik gelernt, eine neue Art. Flissenheit, Anfänger, Zauber, P-Angriff, eines Freundes. Das kann man ja mal einsetzen, ne? Ich ändere jetzt mal der Strategie, nichts. Ich setze überwiegend Zerbausschlag ein, weil ich habe schon, weil ich gegen die ganzen Dritter gekämpft habe, schon so viele Nutzungen von Azur Schneide. Und ja, ich weiß nicht, wie hat ja in diesem spiel abläuft Aber in tales of the abyss war es zum beispiel so du hast äh, den angriff 50 mal eingesetzt und den angriff 50 mal eingesetzt und dann hat man irgendwie eine kombinations angriff gelernt also weiß ich nicht weil wir sind jetzt so zur und Zerbauschlag. keine ahnung wenn ich jetzt beide sachen 100 mal einsetze, so tue ich jetzt mal hier so annehmen dann bekomme ich eine Verbindungsattacke, die irgendwie, weil nicht Azura ausschlag heißt oder so. So zwei angriff auf einmal. Also so liebe sind Tales of the Abyss, also. Ich weiß ja nicht, wie das hier läuft, also. Muss ich ja noch alles herausfinden, ne? ich nehme an, so einige bekannte Funktionen werden ja schon zurückkehren, ne? Ich glaube, in Tales of Symphonia war auch so, ne einige angriffe so 50 mal oder so eingesetzt keine ahnung das weiß ich nicht dämonen fangen irgendwie äh, dämon zahlen ich weiß nicht, 200 mal eingesetzt oder das ist irgendwie doppelter dämonen zahlen oder so gelernt ja weiß nicht wie das hier so abläuft aber werde ich auch schon herausfinden ich will es auch nicht wissen falls hat irgendjemand weiß also wer schon alles herausfinden und wenn nicht dann ja, dann habe ich halt nicht ausgefunden Also mir wird der Spaß nicht verdorben, ne? Ich glaube, ich mal ein bisschen normal, damit ich mein normaler, ich meine TP wieder krieg. Und nach dem Kampf kriegt man ja auch TP zurück, ne? Ich äh, glaube, gefällt's dir? Wir kriegen vernünftiger Erfahrungspunkte. Kann ich mal richtig ausnutzen, ey. Diese blöden Ritter, die haben alle nur 15 Erfahrungspunkte oder so gegeben. Habe ich voll angekotzt. so also, ich kann nur diesen Flächen hier bewegen. 50 geil, ja, galt habe ich auch eine Menge. Na, Dreck. Ich darf ja mit dem Angriff nicht. mich hochwaffen Gut. P-Angriff, das ist physischer Angriff, ne? Ja, sie hat sich selber gemacht. Verdammt. Au. Okay, im Moment sehe ich auch noch gar keinen Grund sie zu steuern, weil sie hat keine Kampfangriffe. Also, wenn man hat basisart heißen die hier in dem Spiel also physische Angriffe, so wie das hier. Äh, das hier. Die hat jetzt nur Zauber, also weil ich ein Charakter spielen, der nur Zauber einsetzen kann und keine physischen Angriffe. Sind meisten Fällen nicht so gut, weil da ist der Computer irgendwie besser dran. Der Computer braucht einfach nur einen Knopfdruck drücken und dann Boom Zauber ich meine kann man auch wenn man selber den Charakter spielt aber keine da wird automatisch halt gemacht also normalerweise immer gut man spielt irgendwie die physischen Charaktere und die Magier sind im Hintergrund halt dann kümmert dann kümmert man sich sozusagen selber um die Gegner mit seinen physischen Charakter und der Computer tut die ganzen Zauber machen, also die beste Strategie in Teils aufspielen. Aber ah, schauen, in neueren Teils aufspielen kann man ja jeden Charakter irgendwie zu allem benutzen, also irgendwie magischen Charakter irgendwie physisch angreifen und so zwar nicht so effektiv aber in neueren spielen ist das halt so ein bisschen vielfältiger aber mal schauen das sind alles nur so spekulation ne? also noch ich ja, kann ja alles genau anders sein ne? das soll ja der das test auf spiel sein Laut der Hülle erhalten, ne? Auf der Rückseite. Naja, also vielleicht unterschätze ich das Spiel ein bisschen. Die Gegner, sie sind aber auch wirklich nicht stark. Gut. Wenn sie den einen Boss nicht irgendwie nach diesen Dungeon hier reinpacken können mit 15 erfahrungspunkte Ritter hoch zu trainieren da war ganz schön eintönig und hat lange gedauert also ja schon wieder Orangengummi. ich brauche apfelgummi zwei stück aber ich habe 13 von diesen linsen Schokolinsen. Äh. Dun, dun, dun, dun, dun. <lacht> Aber die Dungeon hätte ruhig ein bisschen länger sein können, wenn ihr mich fragt. Ging ja wieder ab, äh, aufwärts. Aber wir sind draußen gut. Kann ich jetzt solche, solche äh, Apfelgummi und so kaufen, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. <lacht> Sorry, oh, Gesadana. du das? Was ist falsch? Ja. Betsunina. Und der Ja, das ist natürlich. Ich beschissen das Timing. 最初 wir, wir werden へ行くのが習わしですから。です wie so hübsch oder können wir wieder runter wenn wir wollten nein meine erfahrungspunkte ja. ah, gut dahin können wir nämlich mal nicht ne? weil die sagen ey ja. hat gehört uns adligen ja ich habe eine adlige bei uns was macht der jetzt wie sehr komisch. Wir laufen die ganze Zeit mit Schwerter um. auf Überhaupt nicht auffällig oder so, nee. Hey, ihr seid doch die Typen, die ich einen Stein gegen den Kopf geworfen habe. Mann, ist das peinlich. Ja, war ich noch nicht. Leute, die noch kommen, das Schloss, äh, Was? Die Leute, die noch kommen, das Schloss und um unsere städtliche Häuser zu begrafen, sind wirklich lästig. Ein bisschen schwer vom Griff. Ich meine natürlich Leute wie dich. Du da, was fühlt dir einen im Schlafanzug herumzulaufen? überhaupt ein anderer macht der macht nur habe ich noch nie gesehen ey. du also ja, sah unsere situation letzte mal aus. <lacht> Ach Mann. Ja, wir sind jetzt wieder draußen und in sicherheit ne? einer Wachen dort drüben kam ein stein an den kopf und fiel unwichtig um um <lacht> lächerlich nicht wahr ich war diese wache Weißt du, diese Rüstung ist ja wirklich halt sehr dünn. Ich wünsche, sie würde uns mit etwas soliderem Panzer ausstatten. Das ist wie bei den Sturmtrupplern von Star Wars, ne? ja nicht ordentlich viel aus, glaube ich. Dann ich nur sehen, ob man die Treppe da hoch kann, aber ich nehme an nicht, ne? Ich nehme mal an nicht. So, von rechts bin ich gar nicht gekommen, da unten, ne? Möde ich mal reingehen. Nö, von da lang. Keine Ahnung. Skate. Es ja, war schlossen. Vorher die schloss das ist Schloss Das Also Schloss ist die Residenz der ist des Kaisers. Nicht, dass wir zurzeit einen hätten. Gut, stimmt, da war ja was. Dann lass ja mal zurück nach unten hier gehen okay kann ich Ausrüstung kaufen irgendwie ich sag für könnte uns helfen ich will einfach nur sicher gehen dass so eine Katastrophe nicht noch mal passiert also deswegen gehe ich die ganze Zeit hier von euch oh, will in den Laden und also hat wir sind hier du kaufen um. äh, ja ich kann 15 Sachen tragen, so wie in jedem anderen. spiel oh du verkaufst sogar Sachen? Warum sagst du mir das? Denn nicht Ach, das war das irgendwie. Okay, wollte schon sagen, ich kann neue Sachen kaum Ich dachte, ich habe diese Sachen, ich kann die kaufen. <lacht> äh, was sind denn diese Einwände? Ja, wasser oder also was? Keine Ahnung. Ich verkaufe lieber nicht. Warte mal, lieber. Welches ist ja wichtig? Warte, die Nuss, kann ich jetzt verprügeln. Nochmal, Was? noch war ich ich hatte voll probleme gegen die er wirft sie einfach mit einem stein ab ey. genau ey. wenn es doch nur so wäre ne? wenn es nur so wäre oh, juri das muss ein bisschen mit mir arbeiten so ne muss ich schon hier dem play anpassen 城<笑> <いや、こりゃご丁寧に。笑> Ja, ja, ja gut. Gut. <lacht> Aspiote machinen, jüme, ist doch die gute die ist lecker, <笑>え、<笑> ich Okay, dann gehen wir mal zurück zu unserem Hund und holen uns die Tasche ab. Ne? Ich spreche jetzt hier nicht noch mal mit jedem. Bewunder mich. Was ich also verhaften lassen, was Juri, du Vollidiot, aber so bist du nur mal eben. Mhm. Da noch nicht zurückgekommen ist, habe ich den kaltsälliche besucht. Alle anderen haben über dich geredet. Hast du nicht gesagt, ich bin voll cool und so? Dann kannst du sagen, ich war mich Vollidiot zu nennen, Boah. Ich bin Gossenjunge, respektiere mich. Hat sie eigentlich auch einen Titel? Ich werde gleich mal gucken. Nach Fertigkeiten hat das ist genau wie ein Exilia 2 Kostenjunge, vielleicht ihm aber persönlichen Note Schlossheilerin, Heilerin. heilerin mal ein paar Warte Mal. Ja, ich weiß, die Titel beeinflussen irgendwie das Wachstum der Charaktere. Also, wenn ich die Titel ändere, dann. Weil, ich, gehen einige Werte irgendwie höher. Je nachdem, was für die Titel ich ausgerüstet habe ne? Aber ich weiß es ja nicht. Die werden nirgendswo angezeigt, also. Durch die, weil nicht später irgendwann wechseln. Ich sollte öfter speichern, weil ich weiß ja nie, lieber das nächste passiert, aber trotzdem. Und hey, warte mal, können wir uns hier ausruhen? Ja. Gratis Heilung. Na, mein Hund ist nicht hier. Wie kann er es wagen? Wann? Na. So. Speichern wir einfach, weil. Äh, hier. Ne, hier. Darf nicht wechseln da geht eine aufnahme nicht dann habe ich ein salat salat wo? gut okay dann müssen wir hier raus ne? müssen mordio verfolgen und hier geht es nach draußen ne? äh, ja ない no, no, no, no, no, Überhaupt nicht gefragt, wer sie ist oder so, oder warum sie um sie, äh, folgt. <lacht> ich, such gebiss, Mann. ich suche immer noch mein gebiss man irgendwann eine quest <lacht> ah. was ist los Was? Hm. Ruhe. Hier ist nichts. Ich kann nicht. Ich kann Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann Ich kann nicht. Ich Ich Danke, danke. Kein Apfelgummi, aber ich habe ja genug gekauft. Warum haben wir uns so überrannt? Was sollte? <lacht> Natürlich kann man annehmen. Ich gar nicht nahm, <hums> ja. <lacht> ich bin ja der gut angeschlossen, sehr gut. Wer ja, ist so besser? Ja, ich wusste schon, dass der auch ein Spielbarer Alles klar, wir sind auf der Weltkarte. weißt du は gefressen werden べん。マモ <lacht> <lacht> <Wir nicht. lacht> Ja, wir fressen die Monster, genau. Wir werden eine Menge Monster bekämpfen, also. Wir müssen eine sehr gute Erinnerung haben. Oh, da sind gerade um uns aufgetaucht okay repeat ja meinen ja mein hund an unserer seite warum nicht kann er ja nichts hätte stricken strickenn und sagen schein und bauchwärmer äh, wer ist level 6 Arzt? Schallhund, warum nicht? Gut, dann auch mal noch ein bisschen hier rum. Oh Gott, da also sind Ritter, kann ich überhaupt da rein? Ich wollte mal gucken. Naja, oh warte, magisches Auge, magisches Auge zeigt mir, was die alles können und so. Ich habe so das Gefühl, Grinden wird so an Tagesordnung sein in diesem Spiel. Also muss ich halt viel davon machen. Ja. Kann man irgendwie den Charakter nicht wechseln im Kampf? Ne? Ja, ich kann ja mal nicht muss ich halt die Gruppe ändern nämlich ne? an. mein Kampf muss halt auch irgendwie gehen, also muss man erst freischalten wie in Tales of Daevis. Da muss man ja einige Gameplay-Funktionen erst im laufe des Spiels freischalten. Also ja, ich glaube irgendwie start zu rennen oder also was. Einer Titel Combo Neuling. wenn wir gerade ein. Lass mal den Titel ändern. Wie ein Charakter? Er ist nicht mehr in der Gosse. Wir sind jetzt draußen. Schwertkämpfer kommen. Wir sind auch nicht mehr ins Schloss. Also Heilerin. Bester Freund des Menschen. Hundekrieger. Warum nicht? Dank der Unterstadt. それ Okay, ich wollte gucken, ob ich hier wieder rein kann. Okay. Reiten sind irgendwie so zelt oder irgendwie so was. Du neuer Gegner. Also nicht neuer Gegner, ich kenne diese Viecher. Aber im Moment. Diese Pflanzenviecher. Oh erlernt Zahnschlag. Ach ja, ich habe ja Level-up. ging nach unten und zum Abschluss einen aufwärts dann kriegen wir schon eine richtige Vielfalt an Attacken. Nein, keine rang Wollte ich ja irgendwie abstellen. Was hat hier noch alles irgendwie lernen? Ne? Nein, nicht ran, einsetzen. Wir bauen die nicht unbedingt. Ist der Lee's braucht die. jetzt heißt es Estelle, weil juri sie so genannt hat ne? ja, wie kann ich jetzt okay standard gemäßigt äh, okay äh, kann ich irgendwie einstellen Freie wegen freie wahl ich kann ja nicht irgendwie Objekte einmal oder ausstellen. Das geht also sobald KW gleich Gegner wie Spiel angreifen. Frei bewegen, Formation halten. Ah. Steht auch da steht oder nicht verwenden. Im Moment noch nicht. Also Destilier ist einen Spitznamen. ist der? ist der? der? Hey, ist der? ist der? Hey, Okay, kann man hier rein betreten? Ja, jetzt muss ich dahin. Wir sind schon weit weg von der Hauptstadt. Ja, ich frage mich, ob wir jetzt sicher sind. Ich werde zu sagen, diese Kerle sind wie die Kletten. Oh. Wie hm. seid gegrüßt? Hallo. Willkommen, liebe Reisende. Das ist das ein Geschäft? Das ist der Arbeit zum König der Abenteurer. Oh, große Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Entschuldigung, Karin. Bitte verzeihen seinen Missmut. Mein Name ist Karin, das ist Rich. Ihr wollt eine Gaststätte auf Rädern? Sieht sich der König der Abenteurer nicht auf etwas anderes, etwas Bekannteres? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, sein Hoheit Regin, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust so genannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Regen. das stimmt. Wir respektieren ihn sehr. Hm, dann ist das ein ziemlich guter Name. Also, seid ihr beiden verheiratet? Ver verheiratet? Ich, ich. Sehen wir denn aus wie ein Ehepaar? Oh, ich hatte mich vorgetäuscht. Es tut mir so leid. In der seid, möchtet ihr vielleicht hier bei uns übernachten? Was sollen wir machen? Ja, warum nicht? Klar, wir übernachten hier. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. <lacht> ja, mein oh, großer Bruder, bitte, es tut mir leid, es tut mir so leid. Nein, nein, ist schon gut. Na, wie hängt da? Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege werden sich irgendwo wieder unterwegs kreuzen. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss. Geil. Ich freue mich meinerseits. Repeat oder nur noch da was kaufen das wäre sehr gut da geht es da hinten weiter ich weiß nicht Ah, wie geht's dir mir geht es gut er will zum kirche da möchte ich euch für 50 grad ausruhen kann sie jetzt wiederkommen danke Ciao. zurück zur feldkarte Da geht es da oben in ne? oder auch nicht ja, wir kommen gar nicht da oben hin okay, dann will ich aber sagen reicht für diesen partner oh, 48 minuten oh. Hier speichern, ja, ne? Ja, gut. ich sage ich bin die Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tales of Vesperia. Die Definitive Edition. Ja, war ich fällt das Projekt und bitte das doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr nett von euch. Und tschüss.